Hallo meine Freunde und wieder mal herzlich Willkommen zum Raspberry Pi Tutorial. Wir haben letztes mal besprochen wie das ganze mit dem GPIO Input funktioniert. Und wir haben so ein kleines Shell skript geschrieben bzw. ein Bash Script, das uns den Status ähm, eines also des, des GPIO Pins 0 ausgibt. Ja und wie schon beim Output Tutorial, wie wir das schon gemacht haben, machen wir das ganze ja nicht nur in Bash, sondern auch in Python. Deswegen kommt jetzt eben diese, diese Folge, wo wir das Ganze mit Python machen. Also das praktisch dasselbe, wie wir schon vorher mit Bash gemacht haben. Ja, ich habe wieder meine Schaltung ähm, angesteckt. Neben mir hier. Äh, ich blende dieses Video jetzt nicht mehr, ein, weil, weil ihr das sowieso schon in den letzten zwei Videos gesehen habt. Und ich drücke eigentlich nur den Knopf, also ist das nicht so interessant. Ja, ähm, ich habe wieder eine Datei vorbereitet. Wenn ich die hier mit Nano bearbeite. Ich bin hier auf meinem Raspberry Pi über Putty und bearbeite jetzt diese Datei, die heißt bei mir Button.py und da steht dieses hier drinnen. Wir haben eigentlich praktisch wieder dasselbe wie beim ähm, beim Output vom Code her nur, dass es einige Unterschiede gibt. Oh, logischerweise, sonst würdest du ja dasselbe machen. Ähm, als erstes <lacht> der erste Unterschied: Also, hier ist eigentlich noch alles gleich. Also, wir importieren wieder WiringPi 2 als, als WiringPi und wir importieren Time. Das brauchen wir eigentlich nicht. Fällt mir gerade auf. Wir importieren nicht Time, wir importieren nur WiringPi 2 als WiringPi. Dann machen wir den Setup damit diese ganzen Pins eben ready, ready sind und alles mögliche. Und hier ist die erste, der erste Unterschied, eben ähm, dieser Pin-Mode, den wir gesetzt haben, auf 1, das letzte Mal wird jetzt auf 0 gesetzt. Das wäre äquivalent zu GPIO-Mode-0-In, also diesem Kommando. Setzt einfach, also 0 steht hier für Read und 1 steht für Write. Oder In und Out, wie auch immer man das möchte. Ja, dann haben wir wieder, hier. heute kann ich nicht reden irgendwie. Wir haben hier wieder unsere ähm, while True Schleife, also While 1, die die ganze Zeit einfach läuft, wieder hier mit Tab eingerückt und wir haben hier eine Variable zugewiesen, also das letzte Mal haben wir gemacht, einfach wiringPy.digitalWrite. 0 und 1 zum Beispiel oder 0 und 0, kommt davon welchen Status man schreiben möchte und in diesem Falle machen wir jetzt nicht mehr DigitalWrite, sondern DigitalRead. Ähm, diese DigitalRead-Methode nimmt als Parameter einen, Integ einen Integer, nämlich die Portnummer. Also eben 0 in unserem Fall, das könnte auch 1 oder 2 oder sonst irgendeine Portnummer sein, also die GPIO-Nummer, die WiringPy-Nummer, sollte man sagen, weil das ist wieder, da gibt es ja diese Nummerierungssysteme. Ja, und diese äh, Methode gibt zurück einen Integer wieder, beziehungsweise in Python gibt es ja eigentlich keine Integer eine schwach typisierte Sprache, deswegen ist das einfach eine Variable. Mehr wissen wir darüber nicht und die weiß ich jetzt zu Mit i ist gleich, also ich nenne sie einfach mal i ist gleich und wiringpy.digitalread. Ähm, ja und darunter mache ich einfach print i, also das i, also dieser der Status, der gerade zurückgekommen ist, auf dem Bildschirm ausgegeben wird und dann wiederholt sich die Schleife. Ja, probieren wir das Ganze mal aus, ob das Ganze auch funktioniert. Ich würde das Ganze gern. Ah ja, ist der Geeks genau. Ja bitte und speichern. Mit Sudo Python, also Sudo müssen wir wieder machen, weil dieses ähm, WiringPy.setupPins, -punkt, äh, punkt Setup Pins, glaube ich, Nein, Setup GPIO oder so ähnlich. Ähm, wiringpysetup, Setup, so heißt die Methode, also die ganze am Anfang braucht root zugriff wenn wir das ganze nicht als root ausführen also nur python button.py dann kommt raus must be root und wenn wir jetzt hier das ganze mit sudo python und unseren dateinamen angeben dann sehen wir hier lauter 1 wie wir schon gehört haben ähm, gibt wiringpy eine 1 zurück wenn das ganze negativ ist und eine 0 beziehungsweise eigentlich macht es nicht wiringpy sondern unsere schaltung hier wie die aufgebaut ist und es gibt eine 0 zurück wenn der Button gedrückt wird. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier mal auf den Knopf drücke, dann sieht man das gleich eine Null. Vielleicht hört man es. Vielleicht auch nicht. Aber jedes Mal, wenn ich auf den Knopf drücke, kommt eine 0 und wenn ich wieder loslasse, kommt eine 1. Ja, das war es eigentlich soweit. Das Abbrechen geht übrigens mit STRGC, also Steuerung C. Es ähm, war es eigentlich soweit, ist eigentlich ganz einfach würde ich mal sagen, ziemlich genauso einfach wie, das, wie der Bash-Teil davon. Und ja, das war es mal wieder für heute, ich wünsche euch noch viel Spaß mit eurem Raspberry Pi und auf Wiedersehen.